Herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 12 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Nervenkrank. Nervenkrank ist ein Gedicht aus dem Jahre 2022 und aus der Kategorie Gefühle. Ja, hallo nochmal. Ich musste leider feststellen, dass mein Podcast kurzzeitig bei Apple nicht verfügbar war. Das betraf die Folgen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Das habe ich aber behoben, sodass ihr diese Folgen, falls noch nicht geschehen, dort jetzt auch hören könnt. Wenn ihr meinen Podcast über einen der anderen Anbieter konsumiert, waren die letzten Sekunden für euch leider Zeitverschwendung. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine Gedichte zuzugreifen, auf meinen Blog zuzugreifen, auf mein Gästebuch zu gehen, meine sozialen Kanäle zu durchstöbern und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Podcast dort zu hören und dort auch eure Meinungen darüber zu sagen. Ich wäre auch froh, wenn ihr diesen Podcast abonniert und dann auch bewertet. Aufmerksame Hörer meines Podcasts wissen ja bereits, dass es mit meiner Gesundheit nicht zum Besten steht. Zu den immer wieder auftretenden psychischen Problemen treten auch immer wieder körperliche Beeinträchtigungen auf zu den Nierensteinen und dem Diabetes, gesellte sich im vergangenen Jahr eine neue Diagnose. Polyneuropathie. Dies ist eine Nervenerkrankung und wie sie sich anfühlt, habe ich versucht im folgenden Gedicht festzuhalten. Nervenkrank Keine Nacht mehr richtig schlafen, denn das Gewitter tobt in mir. In dem sonst so sicheren Hafen wüte nachts ein wildes Tier. Blitze zucken durch meine Nerven, kribbeln wechselt sich mit Taubheit ab. Schmerzen, die die Glieder umherwerfen, halten mich im Bett auf Trab. Immer wenn die Träume kommen, werden sie vom Schmerz vertrieben. Schlaf, der gerade aufgeglommen, wird gnadenlos davon aufgerieben. Und von den Füßen wandert es langsam hoch, breitet sich in meinem Körper aus. Es befällt mich wie aggressives Moos, ein altes, halb zerfallenes Haus. Bald kommt es in meinen Händen an, macht Handgriffe ganz schnell zu Qual. Dann hat es mich komplett im Bann. Außer Medikamenten habe ich keine Wahl. Die Polyneuropathie ist eine Erkrankung, die häufig zusammen mit Diabetes auftritt. Dabei werden die Nervenenden in den äußeren Extremitäten geschädigt. Dadurch entstehen Schmerzen und Missempfindungen, bei mir hauptsächlich in den Füßen. Jahrelang hatte ich schon Beschwerden, die ich mir nicht erklären konnte. Dann erinnerte ich mich daran, dass meine Mutter auch an Polyneuropathie erkrankt ist und fragte nach den genauen Symptomen. Von da an ging alles dann fast schon einfach. Mein Verdacht wurde von einem Neurologen bestätigt und ich bekam Medikamente. Diese helfen und ich kann wieder einigermaßen gut schlafen. Ja, das war äh, die dieswöchige Folge. Ich hoffe, dass ihr sie einigermaßen informativ gefunden habt.